Hi, ich bin Anastasia, ich bin 37 Jahre alt und ich habe Hartz IV bekommen. Also ich war schwanger mit meinem Kind und ähm, ähm, als ich in der, im Mutterschaftsurlaub war, ähm, musste ich Hartz IV bekommen, weil mein Vertrag nicht verlängert wurde. Ich hatte einfach Panik davor, diese, äh, diese Anträge auszufüllen, weil sie absolut unverständlich sind. Ich fühlte mich auf Abstellgleis, ich fühlte mich teilweise auch schikaniert durch die Vermittler, ich fühlte mich nicht ernst genommen mit meinen Wünschen und meinen Vorstellungen. Ich bin Anastasia und ich bin Herzbreaker, weil ich mir wünsche, dass die Menschen sich nicht mehr dafür schämen, Hartz IV zu empfangen, dass sie sich nicht wie auf dem Abstellgleis fühlen. Ich möchte, dass sie motiviert werden aus eigenen Kräften mit Unterstützung von der Gesellschaft herauszukommen und neue Lebensfreude und Lebensenergie zu bekommen.